Hatte ja. Oh geil. Oh mein Gott, du bist doch nicht gekickt worden jetzt, oder? Ja geil. Bist du gebannt? Ja. Nein. Bist du gebannt? <lacht> Hallo und willkommen zu einer Runde SkyWars auf Revi mit Kuchen PVP Hallo Ähm Wo oh, heißt Nippelheimer? Ja, hier sind schon ein paar Dudes drin. Aber ich werde das wahrscheinlich eh rausschneiden, ne? Aber die sind süß. Was wollen die eigentlich? Ein Nippel, wie Nippelheimer LP? Ja. Hey. Hey. Nein, was schreibst du? <lacht> Du schreibst immer irgendwelche Kinder denn so, ne? Die schreiben immer. Nein, Digga, hör mal auf, Mann! Ich hab. Ey! Du Ich hatte gerade erst einen Bann für Teaming, richtig unnötig. <lacht> hör mal auf, Mann! Und du <lacht> warst doch nämlich dann rein mit Bewerbung? Ja! Werbung Mann, ne? Alter, dann bin ich der Weihnachtsmann Scheiße, ich hab nen Kack-Tacture-Pack drin, egal Ich hab Default drin, aber was willst du? Oh, Default ist AIDS Schon sehr <lacht> der Ja, AIDS ich auch Nein. noch eine Kiste? Nein Ich hab keine Blöcke, hast du Blöcke? Nein Dann musst du mir Blöcke geben weil <lacht> Wir kommen ja nicht in die Mitte <lacht> Egal Scheiße Ich hab auch noch Warte was habe ich denn noch... Ich habe einfach nur eine Spitzhacke als Waffe Hast du irgendwas? Ja Was hast denn du? Dia Ja Was soll ich mit einem Dia? Kannst du mir noch ein Dia abbauen? Bauen wir mal Hey Digga was soll ich <lacht> mit einem Kopf machen? Hast du Blöcke? Ja Ja gut äh, willst du bauen oder soll ich bauen? Ja, ich baue. Okay. Das ist Fast du bist der Baumeister. Du fahrst Bitch nicht jetzt, oder? Bitte nicht, Mann, du bist sofort tot, ey. Ich hab einen Block gehabt. Ey, okay, komm. Da bin ich für eine FUV drin, Alter. Er baut doch nicht so hoch, ja. Oh ja. Ich hab endlich ein Schwert. Ah, ich hatte ja. schon ein Schwert. Okay, hier wird du haben. Ja, geil So, hast du schon ein Schwert? Ein Ey, ich habe Blöcke. Oh fuck. Ja, okay, die Meisterspieler sind in der Mitte, ich weiß nicht, was ich machen oh, oh. oh. erstmal ein bisschen. Ich fahr's Britchen. Ja, wo sind die denn? auf die andere Seite gegangen. Okay, die kommen jetzt aber gleich wieder. Die sind Mitte, oder? Ja. Weg, weg, weg, weg. Die haben Eier wahrscheinlich und werfen auch. Na? Geh weg, nein! Was hast du schon gemacht, Mann? Ich hab nicht mal ein Feuerzeug. Ja, ich werde so sterben. Na, zu zweit. Seid ihr cool? Ja, hu, hasch ich. Ist der cool, Mann. Der fühlt sich mal richtig geil. Oh, ist der cool. Der Gärtner ist beste Kit. Gärtner ist auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr, sehr gut. Kann ich mir sogar fast kaufen? Oh, er hat den besten Namen. Bella. Schöner Name. Ja, mein <lacht> yeah, yeah, yeah, yeah. So, Ja, ja, ja, ja. So. Ja, wir können wieder einfach direkt verkuppeln hier. Bist du unten? Ja. Ja, ich bin unten. Ich bin hier unten <lacht> Ja, ich bin unten Hallo, ich bin hier unten Ich bin unten Okay, ja Wir sind tief gesunken nach ganz unten Gesunken nach <lacht> ganz unten Wir haben aber keine Blöcke, oder? Also, ich glaube, ich habe hin. Ja gut, ich mache das jetzt so einen Sprung, bin. ne? Schön. Nein, jetzt werde ich wieder angerufen. Ne? Eine Fresse. Junge, er ja, macht einfach einen Block darüber. Was ist los mit ihm? Er ja, macht einfach einen Block über die Kiste, damit man ihn nicht lootet. Da sind einfach Dias drin. So. Ja. Äh, brauchst du ein Schwert? Ah, du hast schon. Nein, ich habe ein Steinschwert. Ähm, ja aufpassen. Hinter dir, hinter dir. Okay. Oh mein oh, Gott, oh, oh, was war das für eine Potion, die er noch reingehauen hat? Alla. Oh, das tat gut. weh. Ich habe drei Hirten. <lacht> ja. Okay, oh, äh, bauen wir einen Holzblock äh, abbauen, weil ich habe gehört, in meine Kraft muss man Holz abbauen. Weißt du was? Weißt du, wie schneller geht mit einer Axt? Ja, weil ich muss hier ein Eisenschwert machen. <lacht> Starter Kit OP. Soll ich den Eisenschwert machen? Ja. Biete, Aber Papa. bitte nicht gleich wieder runterfallen. Doch so. Hier. Warum mach ich dir eigentlich ein Eisenschwert, wenn ich eh eins habe und mir ein Tierschwert mag? Das ist meine Logik. Lass ja. in die Mitte. Ja, lass in die Mitte, aber wir werden da richtig, Ja, verrecken. Ich nicht. Ja, okay. muss ich jetzt nämlich kurz entscheiden, weil sonst haben wir verkackt Da sind welche, da sind welche, da sind welche. Wo wo wo da sind wo, wo. da da da da da da da da da da da da da da da da da da da die da da da da da da da da da da da Scheiße. Ich habe keine Blöcke, ne? Komm ich auf den Baum. Der, der mich Lord. wieder. Darf ich mitkommen? Da unten, unten, unten, unten, Ja, doch auf da! Auf da! Auf da! Oben kommt einer! Los, rauf, rauf, rauf, rauf, rauf! Oh shit, hinter uns ist noch einer! Pass auf, der Nockt und runter, der knockt uns runter. Ja, ich noch den runter. Ne? <lacht> pass auf, pass auf, pass auf! Pass auf. Ich hab ihn. Ja, easy. Oh mein Gott, ich habe auch was runtergelaufen. <lacht> Junge, was, was geht hier gerade ab? Aus, Mann. Was geht hier gerade ab? Ja. In der Perle. Eda, was ist hier alles drin? Da ist ein drin. Ja, jetzt rüste dich mal aus, Kollege. Ja, ich wollte ich wollte gerade was craften, aber hier ist keine Workbench. Kraften? Ja, Kraften. Ja, ich kann ja eine Kraftbench machen. Ja, mach mal, bitte. Du brauchst mich dann scheiß zu werfen. Willst du ein Diaschwert? Ja. Oder kommt... Oh, nee, ich habe schon Paras, nee, ich Mann. Eine, ich war ne meine okay? Ja, ne, mach Hast du äh, einen Kompass, dass wir sehen, wann ein Gegner kommt? Ich hab einen. Ja, hab ich. Oh, der ist 16 Blöcke entfernt. Der ist hier oben auf dem Nippelbaum. Das ist Nippelheimer. Nein. Doch. Mama. Mir hat gerade jemand geschrieben, Josh plus Kuchen gleich Win. Mal schauen, ob das auch so geht. Ich wusste nicht, dass die Lösung aufgeht vor allem diese lösung ist ja gleichung aber egal okay, gleichung. mal schauen ich hab ein änderschmüll mal schauen was wir mit diesem nippelheimer da oben machen können Der nippelheimer hol ihn dir ich versuch's ja ich hab ah. mein kind, mein kind, ja, mein kind <lacht> das nein, ist nein. mein hit Oh mein Gott! Schon 5 Kills! Hier sind die letzten, doch das schaffen wir gewinnen halt echt, ne? Soll ich mich rüberpföllen? Nö, mach jetzt den hier. Ich komm jetzt rüber? Ne, es ist mein Kill. Mein Kill. Okay, Nein! Scheiße! Nein, der baut sich also. doch jetzt nicht so eklig hoch, oder? Doch. So. Labern! Nein! Hä? Das ist <lacht> doch nicht dein Kill gewesen! Es war also? niemals dein Kill! Du Penner, Mann! Und du bist offline gegangen. Ragequid. Bann. Werbung. Hä, hey, ich wurde gerade vom Server gekickt. Werbungsbann, oder was? Nein, gar nicht. Von wem nicht. wurdest du gekickt? Da, da stand, nein, da stand nur äh, irgendwelche komischen Buchstaben und Zahlen. Ja, jetzt kommt hier auch noch einer, ja. Ja, wer ist das? Hä, da war gerade so ein roter Typ neben mir. nippeheim hat sich neben mich gestellt, ich glaube, wir haben einen neuen Freund gefunden. Geil. Ja, wir haben Freunde. Mama. Ich habe einen Freund gefunden, Mami. Mama, Freunde. Freunde, was sind das? Ähm. Kennst du auch diese komischen Menschen? Da ja, hast du schon was gelootet? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Eins. Die auch was haben. Ich sterbe gleich, weil die gleich zu uns kommen. Ja, schon Goldthain. Werden easy gleich zu uns rüber rushen. Äh, bau die mal Dias ab und mach dir ein Diaschwert. doch, ich hab den wohl nicht. macht dir ein Diashwert. Ja, geil. Okay, ähm, 48 wird. Wir können direkt äh, Nippelheimer okay. töten. Wollen wir Nippelheimer töten? Wir werfe ein okay. Ei. Hast Dingens, Holz. Ich werfe jetzt ein Ei. Mal sehen, ob das trifft. Wenn das trifft. Oh, schade. Oh nein, ich muss mein Tech Pick ändern. Sieht. Das dann das Das wäre auch krass, aber leider nicht. Ich bin ja gleich Ey, bitte nicht jetzt sterben. Es ist ein schwarz? Okay. Soll ich fast bridgen? Nein. nein. Äh, haben wir schon hier hier, reingucken? Auf dem Helm. Aufpassen, da kommt einer. Achso. Hinter mir. Oder, ja. Ich, ich schnappe mir jetzt den Schwarzen. Den, den snacken wir uns. Den Schwarzen Oh mein Gott. Was so. ist los mit dem? Bist du der Goldene? Junge, pass auf, der geht dich doch. Oh shit. Was auf, was auf, du bist low. Geh mhm. weg. Ah, Junge, geh weg. Oh fuck, was ist das für eine Kombo? Du bist doch ein Abstauber, Ab Ab Junge Du kriegst ein Diaschwert. Ich hab noch gar keinen Kill Hier, du kriegst du ein Diaschwert Oh shit, ich hab grad alles weggeworfen, meine ganze du bist einfach ausgezogen Hier ja? liegt ein Diaschwert Ich hab doch ein Diaschwert, Kollege, du, ich brauch nur Kitz, oh, das ist das einzige, was ich will, Mann Schnorst dir hier die Kitz, ich, ich werd da echt traurig bei sowas, weißt du? Aber du, ne? Ich hab dir gar nichts geklaut Doch, vorhin Wann? In der Runde ja okay doch, ja okay. Ja. Vielleicht. Zwei Kills, mindestens. Vielleicht. Also. Die nächsten Wenn... Kills sind nur beabsichtigt. ja ja <lacht> Habe ich noch Eggs? Nö. Nein, du hast kein Eier. Ja, ich merk schon. Der Typ. <lacht> <Wunder>. Was? <lacht> Legende. Hier sind die letzten schon wieder. Ey, wir gewinnen halt echt jedes Mal, außer bei diesen Meistern einmal, ne? Ich bin halt Legende, Mann. Ähm, soll ich Ego Tour machen? Ja, ne? Ja, ich hab Ja, wo bauen die sich denn hin? Kannst du mir das erzählen? Oh shit, der hat echt Damage. Ist der hat echt Damage. Ist äh, du? ich töte die beiden. Ey! Mal. Zwei Kisten. Ich weiß, bist du wieder gekickt, Mann. Als ob Wir ja, alle kisten ja, alle. Ich hab schon eine abgebaut, nicht die zweite Ja, du baust immer alles ab Das ist so die anti taktik taktik Soll ich mit der Pearl einfach in die Mitte und dich hier in Ruhe lassen? Einfach Nein rein? Bitte nicht Wie ist denn hier so drauf, wo es gekillt? Das ist doch das Einzige, was ich habe. hab Eigentlich mach ich das immer, ne? <lacht> also ich pörr mich halt echt immer in die Mitte einfach so. Äh, so, ich, willst du auch ein Diaschwert? schwert Ja, bitte. Oh mein Gott, was macht der? Der steckt sich einfach nur. Sehr behindert? Mhm. Der was, typ da. Hab, hab, ja. Junge. Eine Krankheit. Wehe, du bist. <lacht> Geiler Team. Immer das Schwert. So oh ja, danke. Ja, hör mal auf, so was zu schreiben, du wirst noch gebannt, Mann. ich krieg'n Bann oder so. Ich krieg'n Bann, weil ich so angeblich dich auffordere zu so'n Taten. Nee. Okay. Na dich? Dann nicht ja, nicht. Ich, nee, ich. Nein. Bist du nicht. Dann kaufe ich dir einen Rang. Ja, die stecken sich halt alle. Ja, seine Mutter soll sich stecken, Alter. <lacht> Haha. Haha. <lacht> was für ein Menschen, Mann. Das war, das cool, was habe ich denn für eine Rüstung? Ich habe nicht mal eine Chest, Mann. Wie soll ich überleben? <lacht> Warte. Ja. Oh, geil. Oh, mein Gott, du bist doch nicht gekickt worden jetzt, oder? Ja, geil. Bist du gebannt? Ja. Nein. Oh. Bist du gebannt? Hier, hierbei handelt es sich um ein temporären Wort aber der Bann läuft innerhalb von den nächsten zwölf Stunden aus. Hä hey, warum? Beste... Für was? Für Regelverstoß. Werbung, wa? Werbung. <lacht> äh, Wiedersehen! So. Hä, hey, wir wir jetzt die Folge, mein Schatz. Ach so. Ja, sag um Wiedersehen. Uh -huh. <lacht> Tschüss und schaut bei Geotrix vorbei. 100%, bitte, danke. Ich verlinke ihn. Erster Link in der Beschreibung. Alles gut. Ciao.